Ja okay, ein und willkommen. Mein Name ist dann Jürgen. Und mein Name ist Mario Master. Und wir sollen zuletzt so bei Yoshi's Crafted World. Yay, es ist gerade zu so spannend. Mein Yoshi ist gerade eingeschlafen. Ja, wir waren beide gerade eingeschlafen. Äh, ja, wir sollten mal anfangen, Münzen auszugeben. Ja. Warum haben haben Sie denn? Wir nicht, ich damit. Ja. Das war alle Leisten. Ja. und Money. Ja, alles die normalen Kühlschrank. Eigentlich so, müsste dich das doch freuen. Ja. Ein rosa Blumentopf. Das sieht mir gar nicht aus wie rosa, das sieht mir eher aus wie rot. Der ist grün. Kaffee, Sahne, Funke. Yeah. Glitzer, uns fehlen doch so viele Sachen in diesem Spiel. Ja, oh. Okay. Äh, ja das äh, genau. Wir müssen Kohl finden, warum auch immer. Auf der Rückseite: sechs Stück. Guck. Guck mal die ja, wir haben vier Minuten 30 dafür Zeit. Okay, noch mehr Gang. Sehr viel Zeit. Man weiß ja nicht, dass den. Ah, okay, ja. Ist gut. Hm, Wait, da sind ah, ja, sind sie. Naja, Ich sehe den ersten Hund. Hinter der Tomate. Ah. Nee. Und das auf den erste Kohl. Cool. <lacht> ja. Ja. Nicht mehr so aggressiv, aber <lacht> <lacht> Das ist Pass auf diese Leute. Haben <lacht> du die hassen uns? Ja. Aber warum? Wir haben dir doch gar nichts getan. Okay, wir haben sie getötet, dann trotzdem. Ja, ja. Das ist immer noch kein Grund, auf uns wütend zu sein. Ja, machen wir dann mal. Oh. <lacht> ja, genau. Wir töten doch alle Leute. Da, Polly. Ja, cool. Ach, Da ist ein cool. Das, Da oben ist auch einer. Oh, fuck. Ja, ich schon Fuck. Hm? Und. Ja, und hat überlegt, Das ist ich nicht. Oh, schade. Hm, hm, hm. Was über dir. Hm, hm, hm, hm. Los, wenn du schniffst. den anderen. Was ist denn da los? <lacht> <lacht> <lacht> <bin grad> <lacht> Das cool. wow, Das war knapp. Das war knapp. Und ziemlich stylisch. Ja. Ich verstehe trotzdem immer noch nicht, warum diese Monties wieder sind. Wir haben die noch nichts getan. Ich meine, ja, hier. Wir haben ihn doch gar <lacht> nichts getan. Ja überhaupt, ja, überhaupt ich passiert, <lacht> <lacht> Ey, was passiert ist. Was wir aus diesen alten cartoon irgendwie. What? So ein alten klassischen Cartoon einfach so. <lacht> <lacht> mit auf dem Bildschirm aus <lacht> Ja. Hm. Hm. Hm. <lacht> <Found you. lacht> Na What? ich weiß nicht was, was diese montis von uns ja, ja und dann vernichten wir sie lassen den und lassen den abgrund stürzen <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ah. Aber wir haben alle Hunde. No. Da da ist einer. Oh nein! Okay, ich wollte schon da jetzt wohl da, da, da ist, die. Das ist der letzte. Das der letzte Helmut. Aber wir müssen das Level zu Ende bringen. Ja, das ist auch kein Ding jetzt. Kommen lieber nach vorne, weil... Ach, ach, ach halt 4 Minuten 30. Okay, wir haben, wir haben noch 30 Sekunden. Ja? Okay. werden wir nur vier Minuten. Ja, die also das mit Level Schlerstein, wenn ich jetzt auch... Ich glaube auch nicht. Oh. <lacht> auf auch. drauf na, na, na, dieser Schmerz! Ja, mein Leben ist Trauer und Schmerz. Oh, ja, ja. Ist Dun hier. Dunkle Wolken ziehen über diese Blume auf. Na, wo die Blumen schön wohnen, es ne? Ja. Jetzt geht es wieder los. Ja, ja, wir haben den Kohl gefunden. Kohl ist widerlich. Ich oh. Ja, noch eine Bit Ein Flaschenhaus. Ich bin wieder gleich ja hey, das ist irgendwie von der vorderseite da haben wir noch mal die Gelegenheit die drei Münzen zu suchen ja ja für die Münzen und für die Ehre was für eine Ehre, für uns. Für Ehre. uns Ehre Alter. Ehre Ehre Ehre Bruder. <lacht> Genau. Wie sieht das mit Flaschen aus? Äh, ja. Wie sieht so aus? Okay. Was für diese Milchflaschen aussehen die Amerikaner, weil sie Milch trinken. Das sind aber Tüten. Wie war so irgendwie so fette Flaschen haben sie irgendwie immer? Fette ne? Flaschen? Also fette Flaschen haben sie immer irgendwie. Die Amerikaner sind irgendwie Milch. Hm. Ach so, ja? Statt auf so einem Kasten so wie wir. Wir ja, trinken die aus dem ja aus Tischarmpack. Ja. Ja, wir müssen alles überprüfen. ja wie die eine Blume auch verpasst haben irgendwie habe ich nur mal nicht irgendwo hochgesprungen. ja da haben wir sie nicht gesehen ja da ist oh da ist es ja schon Und? gefunden geschafft ja, fortsetzen irgendwo ein Auto also ja Ja, also wir oh, ich habe mich gezerrt. Der hat mich getroffen, er geht direkt wieder auf den Schluss, Wir machen das nur wegen den Münzen. Ist ja auch nur eine Blume. Ja. Nein. Hm. ja, ich hab sie. Sie waren da drin. Dann können wir ja weitergehen. Ja. heute Ja. Aber nicht aus hier. Oh, ich komme nicht weiter. <lacht> <lacht> Hallo nicht zurück mal. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Aua. Warte>. <lacht> <hast> <lacht> Wir haben drei Münzen gefunden. Da siehst du rechts. orangensaft. Orangensaft. Ist doch la. Nein, das ist eine Lüge! Oh. Ich werde ihm nie glauben! Ja, vielleicht trinken sie Magma und schwimmen in Orangensaft. Oh. Das macht keinen Sinn. Oh Gott. Nein! Das macht sowas von keinen Sinn. Jetzt gib uns die Blume! Da, du, du, du bist ja noch rüber. Ich finde, wenn man sich mit einem großen Monty Mauer anlegt, auch jemand der deine Ruhe für dich hält, What? das ist bestimmt dann, hatte ich jeden Morgen vorbeilaufen auf dem Weg. Sag ich, dass sie auch jemanden, der deine Ruhe für dich hält? What? Ich weiß, das klingt so falsch, weiß ich, ich jeden Morgen. Ich denke mir, das klingt irgendwie falsch. <lacht> das klingt so falsch und grausam. Okay, ich ja habe nicht viel für Gemüse übrig. Ja. Ähm, was sagten äh, monty zu finden, wenn man sich mit einem großen monty anlegt? Okay, ist also irgendwo ein großer.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 Cool. Wir brauchen ja keine Münzen. Äh, doch, wir brauchen Münzen. Hier wir wollen, wir wollen Geld. Wir brauchen Schotter. Wir wollen auch Kostüme kaufen, über die Kostüme. Ja. Hä? Die brauchen wir. Wir wollen die Kostüme haben. Auch wenn wir sie nicht benutzen. Wir brauchen so ein paar Schuhe. Wir brauchen die nicht wirklich. Wir wollen die einfach haben. <lacht> ja. Wir ticken daher einfach anders als Schuhe. Hey. Ja, ich habe hab leider noch keine Krabbe gesehen, die wie Lackust aussah. Ja. Wir müssen irgendwann noch mal Spiel spielen. Ja, allein oh, aus diesem und wegen diesem Scheiße. Gag, ja, <lacht> nein, hab ich habe dich gerettet. Wollte aber den Mund ab fallen lassen. Du hast ihn aber getötet. Ja, indem ich dich dagegen geworfen habe. Und da, da ja. habe ich runtergefallen. Oh. Also, das, das klingt so grausam. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Mord. Ja, ich esse jetzt erst deine Frauen, dann esse ich deine Kinder und dann zertrampel ich deine Kinder und dann esse ich dich auf. Ja. ja, jetzt ist hier eine Rübe sein. ja. Also wo ist Monty. Der ist... Boah, ist der Fett! Ich sehe keine Rübe. Ist so eine Rübe? Hm. Es kommen aber... noch mehr große. Ja, klar. Oh ja, das ist sie. Ich habe kein Ei. Ja? Ich versuche doch. Ja, geschafft. Wir können das Level beenden. Rüber gefunden. Über. Äh, die will niemals essen werden. Niemals. Aber wir halten sie Hm. Ich habe sie hier in der Hand und jetzt lasse ich sie fallen. Ja. Das klingt, das klingt für alle Gemüsefans sehr grausam. Und dann trampel ich auf sie rum. Das klingt so grausam. Noch eine fünf Verschmetterling. Auf Blumen. Oh Gott, das klingt schwierig. Nein, nein. Ja, es gibt ja nur zwei Level in dieser in dieser Welt. Aber ich muss mal eben gucken. Diese mit zwei Kunstwerke fehlen es hier noch. No. Ja, los geht's. Wir sind, glaube ich, nur in dieser Welt unterwegs. Ja, ein Bildschirm. Hey, Hey, Yoshi! Hey! <lacht> <lacht> na, na, später bringen wir sie auch. Ja, äh, später denke sehen so aus. der Nähe blühender Blumen. Da ist schon einer. Oh. Yeah. Darf ich ihn töten? Nein! Nein! Nein! Ich wollte ihn doch gerade töten. Ah. Ich habe es sehr viel mehr gewollt als du. Das auch ja, das glaube ich nicht nur. Das weiß ich sogar. Ja. ich hasse generell die Welt. Ich bin ja. ich bin oder? Genau, weil ich die Welt gehasst habe. Und sie mich auch. Da ist ein Schmetterling. Würden Sie bitte zurückkommen? Ich habe kein Ei. Wo? Oh. Da! Da ist einer. Da! Ah! Ja. Ich hätte jetzt schon Ja? Was, wenn du mich nicht hättest? Hättest also, du nie gefunden! Niemals! Ich bin aber auch die ganze Zeit in den Müll und Mieter, wo ich nicht möge. Hm. Wo seid ihr denn? Da sehe ich ich sehe noch einen. Das war das war ziemlich cool. Hey, Checkpoint. Das war ja. Mein Gott, das ging relativ schnell. Ja. Ein bisschen viel zu schnell für meine Verhältnisse. Ich weiß, also ich weiß. wir werden heute garantiert nicht fertig. Nee. Ah. Da ist der letzte, ich habe ihn gesehen. Von raus Jawohl, geschafft. Egal jetzt können wir noch jetzt müssen wir noch ein Kunstwerk finden. und ich glaube dann haben wir alles in dieser Welt. Dann müssen wir diese Welt nie wieder betreten. Ja. Yeah. yeah! Das sind immer die besten Welten. Ja. Welten, die man nie wieder betreten muss. So Schmetterlänger sind. Ja, ja, herr mit der Blume. Gib her. Warum auch immer? Ich tausche meine Schmetterling gegenseitig. Radieschen. Radieschen sind auf der Rückseite eines Gemäß in Argumenten Montimaro. Boah, ja. wieder ganz am Ende ja dann auch also wieder schön in die Länge gezogen wird weil warum nicht ja. das wollte ich immer schon mal machen Hier. Ja, ja, sind, ja. Ja, jetzt gleich da, da kommt schon ein oh. oh nein, du hast meine Frau und meine Kinder gefressen. <lacht> Aber ich werde mich nicht kaputt. Ah! Ja. Sie, sie gehen einfach wieder. Sie sind sie noch sind, sie sind gar nicht so aggro wie in Woody World. Ja. <lacht> Ich dachte, das ist fun, ey. <lacht> ja das ist ich mache ich habe ein Spiel für die Familie oh ein Spiel für die gesamte Familie das mh, dieses Spiel ist es doch auch mein ja. bei dem Level dunkel dunkel Slasher Filme ja genau ne? Spiel für die ganze Familie ja einfach von hinten <lacht> ja ich ja ich fand ich fand das Fonten ziemlich cool ja ja mit diesem negativ das hat äh, hat echt gepasst. Ja von, ja. Es hat diese Atmosphäre ausgestrahlt und die Angst in diesem Stoff? gibt es Stoff. Und ich hoffe, dass auch diese eine Referenz, wie wir sie in dem Losloselevel gemacht haben, dass sie auch mit dran mm, If you know, ja, what I mean. Im Moment, also jetzt nicht eins. Ich meine die JoJo-Referenz ah. mit dem Roboter. Ja. Du muss doch reinkommen, ja natürlich. Und oh, das wissen wir sind große Fans, ne? Ja. Ich also, ich so wie Bara und Gucci. Und ja, genau. Ah, ein Kuchi. Und Lakost, ja. Also so der Jojo irgendwie ein Quadrat mit Kuchi hat. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, die, die haben irgendwie weiter mit Quadrat mit Kuchi irgendwie haben sie Zeit mal gehabt. Hey. Ja. Wir haben sie irgendwie ein Manga ausgebracht. Wo weiß ich? Rohan ja, und... Äh, ja Teil so irgendwie bei Gucci shoppen geht. Warte, Rohan. Rohan ja, geht bei Gucci shoppen. Ja, Aber ich gucke ja im Moment äh, den vierten part immer ist am unbreakable auf Englisch. Ja, es gibt einen Kanal, der zeigt da immer wieder Ausschnitte von. Mhm. Ja, der geht bei Gucci einkaufen. Wir ne? bei Gucci einkaufen. und irgendein, irgendein japanischen Gucci-Laden, irgendwie weil nicht. Äh, Figuren von dodo ausgestellt. Das. Und da, da ist da, da, da, da, Raditz er. gefunden. Wir haben den Radix gefunden. Hä? Raditz! Ja, das, hm. das, na, Raditz, du hast, du hast dich echt, echt nicht gut gemacht. Weil ich meine, also weil er auf der Erde angekommen ist. Ich meine. Der wurde von Piccolo besiedelt und wurde vor ja, von einem kleinen Jungen verprügelt. Ja. Weil, welcher sein Enkel, sein Neffe war. Ich wollte schon Enkel sagen, ich meine sein Neffe. Ich meine, der wurde von seinem Neffen verprügelt. Ja. Ja, ja, wir sind gefallen ausgegangen. Ja, Jetzt hat Ja. Feste gedrückt. Ja. ja also, ha, got your tail. Again. Okay, wir gehen weiter. Ähm, die Dino-Wüste. Weil laut Levelkarte ist das die nächste Welt. Randale. Randale? Randa. Jetzt. Genau. Ja. Ein Sonnenschirm. Auf der Rückseite des Dienstes war der, West der nur. also war sowas gut gegen Hitze. Einfach mit einem Bein da hm. Äh, ja, ist, das ist das hier? Auf der Rückseite. Ja. Okay, wir haben 2 Minuten 30, 30. Das ist relativ wenig. Ja. Oder ja, noch Und Erst 22, 23 Minuten. Erst 23 Minuten? Meine Güte, ey. Ja. Ja. Piraten. Einen Sonnenschirm. Hui. Was? <lacht> was ist passiert? Da kommt gar nicht kleiner runter. Hast <lacht> du hast du mich vermisst? So ein bisschen, ne? <lacht> oh Gott. Bomben, okay. <lacht> nee. Okay. Alter. Na? wir sollten weitergehen ja wir, zeitlich, ja? ja wir müssen zeitlich und wir müssen noch einen sonnenschirm finden da da ist er schon ich habe ihn gesehen ich habe ihn fortsetzen ich glaube die Köter. Finden. die ne? Wie hat er das nicht überlegt. Das ist ein ist Ich kann sagen. Ach, nee. Nee, sie ist nicht wichtig, ich kann sie nicht anvisieren. Da unten ist ein Hund. Ja, jetzt schnapp ich mir. Ah! Warte gestorben. Das hat er gesehen? Was? Warte mal. Da er gestorben? Dann mache ich das noch mal hin, weiter. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> der drauf gegangen. Ja, noch ein da Ich habe einen gesehen. In den Löchern. Meins. Weiter. Ja, auf. Aber ich will, Ich Ich zwei? Halt zwei Minuten ich renne euch alle um! Ja, einfach in den Schatten. Oh. Uh. Ist da, ich ich! bin da oben, oder? Ja! Da Jetzt lauf lauf lauf lauf! lauf. Ich renne einfach alles um. Oh, warte, noch zehn Das tut mir leid, nicht wirklich. Hat mir so ein Crash-Bandicoot-Spin mit so einem Eisending auf dem Kopf? Ja, hoffentlich werden wir auf die Rückseite von den anderen Dingen geschickt. Ja, so Sonnenschirm, ja. Ja, ja, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dreimal Kamel. Die Rückseite des Kinders ist auch das Gebiet. gleich drei. Bitte alle sammeln. Einfach mit einem einwerfen. Yay, Rückseite. Hier gibt es drei Kamele. Ja? Ist kein Dromedar, Kinder. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamel und einem Dromedar? Äh, äh, äh. bla <lacht> <lacht> hey, jetzt mal im ernst sag's mir. Jetzt haben wir nicht. Du weißt es nicht. Und Richtig. Und ein äh, nennt man Tamil. Ja. <lacht> Was? Was im Oh, you gotta be kidding me. Ja, der. Too. Jetzt, äh, jetzt wo wo ist Joseph Joestar, wenn oh. wenn man den braucht? So. Der würde jetzt, würde jetzt schreien. Oh mein Gott! Da. Du kommst her. Okay. Ich Hund auf den Rauchen. Küsst dich. Da ist ein Kanäle. 1. eins. Wir oh. haben einen riesigen Dinosaurier mit dem Hund ab. <lacht> ja. Holy shit. Wo dich. Alter, das hat funktioniert, ey. Ich krieg kein Screen Time, ey. Kein Screen Time! Nein! Er versucht Screen Time zu bekommen. Oh. Ich. Geh weg. Das ist unsere Show. Ja. Das ist noch einer. Wir sind ja auch Kacker in dieser Serie. Genau. Doch. Ich auch nicht. Oh. Oh. Oh, nicht. auf mich Buh. Buh. Buh. Buh. Buh. Buh. Buh. Buh. Buh. Buh. läuft er. Das ist doch gefährlich. Hab ihn. Sagen, ja. ja, Dann weg. Da ist eins. Was haben wir gerade gesagt? Keine Screen tempel nicht Nein! Auch so wieder wüssen. Jetzt haben wir einen Punkt gegen Ja. Das ist das letzte Kamel. Nice. Okay, wir machen weiter. Jo. Oh nein, jetzt können wir das nicht mehr machen. Er gibt das, er gibt das. No, <lacht> das war gerade voll knapp. das ist einfach gehen. Gut. Aus dem Hund weggeworfen. Ja. Mal warum nicht? Ja, Nach Hund. Na, nasser Hund. Weil es hier so heiß? Oh. Na, nasser Hund. Das ist überhaupt nicht schön. Wir hatten vier Minuten Zeit. Gut. Ja, scrolling da Ja. Scrolling level Ja, alle Runde und alle Sachen, ist auch die Kunstwerke bisher gefunden. Ja. Ja. Gib her. Ja, ja, noch mal bitte. An Monument. Es gibt viele Monumente, aber nur eins mit einem An Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Okay, dann gucken wir danach. Dann nicht. Okay. Ja, bis dann und ciao. Bye bye.